Na, alles Roger oder was? Ja, wahrscheinlich nicht. Ansonsten wärst du jetzt nicht auf diesem Video gelandet. Jetzt habe ich dir fürs Osterwochenende, wir haben jetzt Donnerstag, den 1. April und nein, es ist kein April-Scherz, noch einen kleinen LinkedIn-Tipp für dich, den du ganz schnell umsetzen kannst und auch solltest. Und dazu zeige ich dir mal kurz hier mein Profil. Und zwar geht es konkret um dieses Profilbild was nämlich nicht immer öffentlich ist. Und das kannst du ganz einfach ganz kurz ändern, indem du hier auf diesen Stift klickst, dann hier auf diesen Stift klicken. Und wenn du dein Profilbild soweit hochgeladen hast, kannst du hier umstellen auf öffentlich alle LinkedIn-Mitglieder, ihr Netzwerk oder ihre Kontakte. Jetzt gibt es standardmäßig zum Beispiel hier schon ihr Netzwerk oder ihre Kontakte, die es eingestellt ist. Das solltest du natürlich vermeiden. Ich würde es grundsätzlich auf öffentlich stellen, weil du hast ja, ich sage mal, du bist ja jetzt nicht so dermaßen wüst, dass du dich nur vor deinen Kontakten nicht oder beziehungsweise, dass du dich nur vor deinen Kontakten zeigen kannst, sondern du sollst das auch auf öffentlich stellen und hier hier geht es auch darum, wenn du jetzt zum Beispiel einen Job suchst oder so, dass sofort klar ist, wer das ist. Deswegen würde ich dir hier definitiv empfehlen, das Ganze auf öffentlich zu stellen, das Ganze zu speichern und entsprechend zu schließen. Und so hast du jetzt für das Osterwochenende einen kleinen Tipp für LinkedIn und damit entlasse ich dich jetzt in die Osterfeiertage und wünsche dir eine gute Erholung.